Es ist Sonntagmittag und ähm, bei uns geht es gemütlich. Ich bin ähm, am Schnippeln, es gibt ein, äh, ein Müsli, das ist eigentlich unsere äh, Snack to go immer mittags, speziell heute. Mache ich was extra liebe rein, weil Hello. mein Kate geht es nicht so ganz gut. Die letzten Tage ist sie ein bisschen schlappig. Sie hat ein bisschen Hals, ein bisschen schwere Kopf und so liegt sie dann rum. Mhm. Ist auch gut, so sie so ruhig machen. Morgen geht es dir wieder besser, mein Schatzi. Ah, so, ich komme gerade vom Wasser. Ich war mal wieder surfeulen. Und ähm, so langsam kann ich mich auch Surffoiler nennen, das heißt, es ging echt super. Ich bin in ähm, einige Welle geritten jetzt und auch so weit gefahren, dass ich wieder aus der Welle gefahren bin und dann zum nächsten Welle wieder hinaus gepumpt, also wenn man pumpt, also so eine Fischbewegung macht mit dem Foil unter Wasser, dann kann man auch ähm, Vortrieb generieren und so bin ich dann wieder zum nächsten Welle um dann wieder die nächste Welle abzusurfen, ohne dass ich dann selber schwer raus, äh, rauspaddeln musste. Ja, das ähm, hat geklappt, also super cool. Guten Morgen. So spät wie ich gestern aus dem Wasser war, so früh ähm, bin ich jetzt wieder raus. Ich ähm, schaue mir mal die Bedingungen an. War kurz vorne am äh, Meer. Und die Welle sehen ganz gut aus. Zumindest soweit ich sehen kann, weil es ist noch ziemlich dunkel. Ähm, man hört hier auf jeden Fall. Also etwas ist da. Ich baue mal das Material auf und hoffe, dass ich die vorbei weg. Ich hoffe auch, dass sie gut geschlafen hat und schon ein wenig fitter ist heute. So kann der Tag starten. Also los geht's. Ja, so kann man in den Montagmorgen starten. Ähm, jetzt freue ich mich auf ein Frühstück. Und ich mache KT. Schau, wie wir hier ins Bettchen finden. Guten Morgen, Kate. Ich melde mich auch mal wieder zurück. Ich lag die letzten zwei Tage ein bisschen kränklich im Bett oder kränklich. Ich hatte einfach echt starke Halsschmerzen, Kopfschmerzen und habe dann einfach viel Ruhe gemacht, viel geschlafen, viel Tee getrunken. Alles gegeben, dass ich schnell wieder fit werde. Jetzt geht es ab immer wieder besser, muss aber noch ein bisschen Ruhe machen. Während Kai äh, auf dem Wasser ist, während reiten, mache ich es mir jetzt hier am Strand und einfach ein bisschen schöne Aufnahmen. Das halt es ist schön warm eingepackt, sonst ich jetzt den Kopf noch ein bisschen voll Sonne, ist auch nicht so ganz angenehm. So, und dann schaue ich einfach zu und mache schöne Aufnahmen. Äh, surfen? Ein Spaß. Eine Strömung. Okay. Aber Übung macht den Wasser. Nee, müde. Achso. <lacht> Guten Morgen, Kaffee. Yes. Hast du das schon gemacht? Ich war schon mal auf dem Wasser. Kurz beim Tageslicht. Herrlich, ich habe dich vom Bett aus beobachtet. Schön. sah herrlich aus. Kate improvisiert sich ein Schal. Jetzt mal schauen, wie das klappt. Ich habe keinen Schal mitgenommen. Ich dachte entweder einen Schal oder noch ein extra Pulli. Dann habe ich mich für den Pulli entschieden. Jetzt gibt es halt einen Schal und einen Pulli. Ich wollte es hier ein bisschen und jetzt habe ich hier einen Schlauch. Ziemlich geschickt finde ich. Nicht schlecht, ja? Gut, immer Super. den Hals noch gut schützen. Jetzt ja. Hab ich einen Schal im Pulli. Zwei Leim. Der Vorteil von so einem kleinen Haus ist natürlich auch, dass man nicht so viel putzen muss. Einmal rausfegen, Teppich ausklopfen und dann sieht es schon wieder ziemlich sauber aus. Aha. Oder? Was sagst du dazu? Genau, man muss es aber halt machen. Ja, ist gut, dass ich keiner dabei habe. Wieso? Machst du das nicht? Ja, doch, auch ab und zu. <lacht> ja, ich bin dafür öfters am Abwaschen. Ja, das kannst du auch ganz gut. Was macht die Hausfrau hier alles? Ich putze. Natürlich auch vorne auch vorne. Ja, das ist alles eins natürlich. Wenn es vorne nicht sauber ist, dann ist ja hinter putze, auch nicht so viel. Ne? Okay. Das Super, echt. dass du an alles denkst. Eben Hausmann, ne? <lacht> Busmann. Wir sind losgelaufen, ähm, haben Muscheln Bestellte. bestellt. Bestellte. Auf äh, 17 Uhr, es ist jetzt 18 Uhr. Auf, Uhr, auf Uhr. auf 19 Uhr, es ist jetzt 18 Uhr. <lacht> also wir haben eine Stunde Zeit noch aber es ist noch ein Stückchen laufen und dann gibt es Musch äh, Muscheln ein bisschen französische Kultur muss sein Ja, auch dabei ah, du bist <lacht> auch dabei, schön unser Weg ist ein bisschen steinig also es gibt keinen Strand es ist so hoch, das Wasser dass es nur diese Steinmauer gibt und äh, da hinten die Häuste da gibt es direkt am Strand ein kleines Restaurant und da gehen wir jetzt hin. Kommt so an, Thomas? Lecker! Wie öffne ich das hier? Mit Blick auf den Surfern. Die Sonne geht unten, hat herrlich geschmeckt, hat gut getan und jetzt noch ein herrlicher Abendspitz gegangen. Und so lassen wir dann den Tag ausklingen. So machen wir sauber. Das wir haben ja schön. nicht so viel Wasser, also Vorspulen ganz, ganz wichtig. Entweder alles schön abschlecken oder was ich jetzt mitgenommen habe, ist so ein Silikonschabe. Perfekt fürs Wildcampen oder einfach allgemein fürs Campen. Weil so ein Topf will ja irgendwie keiner abwaschen wollen ne? beim nee, mit das wenig verbraucht Wie zu viel Wasser. Ja, das ja. geht gar nicht. Deshalb ist damit vorspülen. Okay, Los geht's. Los geht's. Kate, okay, lass dran. den Top mal sehen. Ja, so, Gut, können, so können wir spülen. So, das war's dann wieder für diese Woche. Woche 3 ist vorbei. 3? Drei? 4? Drei? 4? Drei? Vier. Vier? Oder drei in Frankreich? 3 in Frankreich auf jeden Fall. Es gibt schon 52 Wochen im Jahr. Zurück. Naja, diese gibt Woche. Einig, einiges vor uns noch. Diese Woche ist bei mir nicht viel passiert, würde ich mal sagen. Nee, leider. Also Halsschmerzen war nicht viel los. Aber. Ja. aber auf Weg der Besserung. Ja. Genau. Und wenn ihr äh, sehen wird, wie äh, sie nächste Woche wieder rumspringt, äh, vergesst nicht zu abonnieren, klickt auf den Like-Button und dann äh, sehen wir uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ja, unbedingt. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao von au. Dag, dag. <lacht>